Dauert dann 9 Stunden 54. Ne? Ja, ich habe auch nur noch 7 Stunden 12 auf der Uhr. Also, dann fange ich mal an, die Weg zu kreischen. Nee, <lacht> doch, aber erst in den Bergen. Ich weiß nicht, warum ist hier ein Zaun? <lacht> also, ich habe hab keinen Zaun gesehen. Du warst ja auch auf der Straße. Ja. Da, wo du auch hingehörst. Ja, das hat sie, das dass der die Aussage es nicht gut gealtert, ne? <lacht> <lacht> Na, hier ist er auf der Straße, wo du, du hingehörst? Du bist ein Hater. <lacht> du bist ein Hater. Ich hab nix falsch gemacht. Du brauchst ein Opfer. Alter. Hey, ich habe jetzt... halt einfach scheiße ist Nee, ich hab jetzt wieder 50 Minuten mehr Zeit für den Auftrag So oh, halt. Das sind die 50 Minuten, die ich auf dich gewartet habe. <lacht> Alter, also, was macht der Hater? Okay, den Hallo? Da ja, war nicht. Ja, ich habe nur sehr abgewandt und hab trotzdem 5% Damage bekommen. Ich hab 10, also. Toll. Ja, du bist ja auch schuld dran, also finde ich das nur gerecht. Nee, ich hab 10, weil ich gegen eine Schwanke gefahren bin. Das finde ich nicht fair, dass du keinen Schaden bekommen hast. Ja, nicht unfähig. Ein Cooles Flugzeug, den kommst du jetzt langsam mal? Nee. ich finde, und ich, meinst, ich finde, kommt die nächste Mautstelle. Ich finde auch, dick Menschen sollten mal ein Erfolgserlebnis haben und nicht immer hinten sein. Last ist gar nicht da. Ich rede ja auch nicht über der Last. Eigentlich schon. Das, man könnte es auch so verstehen, ja, aber in dem Kontext bezieht es sich natürlich nicht nur auf Delatium. Du bist ja, so... Was bist du denn da aufgetaucht? Ich bin da schon seit irgendwie 10 Sekunden. Du warst da nicht. Ich hab nicht in den Spiel geschaut, man. Ich erwarte doch nicht, dass du da überholst. Alter, so dick. Toll, Motor 450. Deine Schuld. Das verdient ich. Ich habe nur 2% bekommen. Ich hab 16 jetzt. Ja, das ist natürlich schade. Aber schon verdient. Bist. <lacht> Scheiße, kleiner. Ich stehe noch richtig rum. Ja, ich habe eine Straße blockiert, also. Scheiße an der Maut vorbei. Recht. Das ist recht. Okay, hier ist eine unsichtbare Mauer, aber die ist um die Maut herum. Aber ich bin auf der anderen Seite der Mauer, das heißt, ich kann easy um die Maut rumfahren. Was ein Opfer. Ich sehe seh kein Problem. Wenn hier kein, wenn wenn hier sogar gar keine Mauer ist, komme ich hier sogar wieder auf die Dings rauf. Na, schade. War irgendwie zu erwarten, aber easy an der Maut vorbei trotz so Hör auf, du so schlecht zu sein. hör auf. Trotz, trotz so einem Hater namens Schioli Ich habe gar nichts gemacht Ach, ach. Ich habe nichts gemacht Da kannst du mir nichts nachweisen, was ich gemacht habe Also dein Gehälter kannst du dir sonst wo stecken. Ah, ich hab gar nichts Hier bleibt alles so wie es ist Ah, das war sogar bevor du mich umgebracht hast Da ist er Bei dem 4 Meter weit Abwind. Wieso habe ich da gerade 30% Schaden gekriegt? Du dick bist gut C goodbye. Garm nicht. Muss nochmal ziehen. Du bist so dick. Ja, hast verdient. Oh, ich bin den Fluss runtergefallen. Ja, hast du verdient. Wo bist du? Ich wünsche, ich könnte die Kamera bewegen. Genau. wo du bist? Ich bin von der Brücke gefallen. Weiß aber, ich sehe dich nicht. Ich find's gut, dass ich nicht versinke. Oh, schön. Das nächste Mal, wenn du dick sein willst, dann bitte auch an die Konsequenzen denken. Ich habe nichts gemacht. Du warst im Weg. Ich hätte nicht gemacht, wenn du nicht da gewesen wärst. Also gibst du zu, dass du eingelenkt hast und was gemacht hast? Natürlich muss ich muss dir rüberziehen. Warum? Na, warum Weil du... da ein LKW vor mir war und ich den kein Standstreifen hat. Ach so, ja. Ähm, ich hab dir sogar gesagt, ich muss rüberziehen. Ich war neben dir. Komplett neben dir. Ich war so schon. Du warst noch hinter mir. Also in meinem Rückspiegel hast du noch hinter. Du und dein Rückspiegel. Der Rückspiegel ist scheiße, das gebe ich zu. Ich, ich merke es. Aber vielleicht bist du einfach nur Schioli, Dick. Nee, ich glaube, ich habe einfach nur Rückspiegel. Cool, jetzt kann ich über die Brücke ohne Schioli fahren. Ey, ich werde hier gerade von drei reisebussen auf einmal überholt dachten die zumindest bis sie auf der seite lagen wir fahren ich falls fahr in die abfahrt bern zu rigo ich frag mich ich frag mich warum diese ganzen sachen immer nur bei dir passieren fast so als ob du daran schuld wärst ja. Außer mir ist ein fucking Standstreit, willst du mich verarschen? Ja, mal, der ist so winzig. Ach so. Aber auf der Spur, direkt neben dir, wo ein anderer LKW voll drauf steht, ist mehr Platz. Warst du da ja nicht voll drauf? Doch. Nein. <lacht> Warst du nicht? Ja, so, lass dich Was würdest du davon halten, hier die Brücke runter zu fliegen? Alter. Nee. Lass mal. Ups. Da habe ich ein bisschen auch wieder Damage bekommen. 1% Frachtschaden, naja. Das sind nur Äpfel. Hallo. Ja, zieh vielleicht nicht rüber. Nee, da war alles clean. Weil mir ist eine durchgezogene Linie, du darfst nicht einfach die Spur wechseln. Du dann fährst du auf der falschen Spur. Ja, ist mir scheißegal. Ich zieh halt nicht auf eine andere Spur. Ich halte mich an die Regel. Nicht so wie du gerade, der einfach seine Reifen aufhört und genau auf der Linie fährt. nicht Alter, das sieht schon episch aus. Das kannst du vielleicht mal von unten sehen. Du bist ein absoluter Dickmensch. Unglaublich dick, ich kann 65 Prozent, also als Maul. Trotzdem, die ist einfach über. Irgendwann, ja, wenn nichts noch richtig passieren kann, ne? Du kommst ja auf keinen Fall vorbei. Dann fahr halt mal schneller, du dick -Man. Ich komm nicht mehr schneller als 80. Und auf jeden Fall Würde ich der feine Motor auch mal wieder angehen. Du bist so ein dick Mensch. <lacht> ich hab gar keinen Amot. Du schaffst dich abzuräumen. So Tschüss. Wie viel Schaden aus dem Äh, drei. Drei Prozent. Und eins auf den Auflieger. Dafür, dass du komplett gegen das Geländer gefahren bist. Ich bin ich das gegen das Geländer Sinn. gefahren. Doch. Nein, ich bin gegen Schild nur gefahren gegen das Gländer bin ich nicht gefahren. Das war ganz, ganz knapp, aber dass das nicht passiert ist. Ja, aber du bist doch aus Geländer rausgefallen. Ne. Und wärst erste halt sind wir nicht wieder hingestellt. Alter, das geht das geht ja schön steil bergab. Ja, gab es, wenn nicht 77% habe. Ich bin gerade fast 40km schneller geworden innerhalb von ein paar Metern. Gott. Ui. Ich hab gehört, wenn du einfach die, die Berge hier runterfährst, anstatt die ganze Zeit dieser Servantin zu mal ein bisschen schneller anzunehmen. Soll ich ausprobieren? Ja. Was krieg ich nicht dafür? Nichts. Boah, jetzt habe ich mal nur 70%. Weil er ein scheiß Zaun ist! Ja. Wow. mal, warum bist du jetzt hinter mir? ich ich hier mal hinter Schioni. Warum steht hier ein Betonmischer? Ja, das war ein anderer <lacht> Ich glaube, nicht mhm. er war das. <lacht> ich glaube, nicht er ist äh also der. Also der, der sich ausgedacht hat, der dachte sich auch nur so, ey, ich mache jetzt mal alles anders als die anderen wieder. Und eigentlich da warst du größten halt schuld wie was geht sie ab was denn? du bist sehr cool gefahren ich würde sicher gehen dass ich, dass ich die Tankstelle mitnehme doch nimmt man automatisch mit nicht immer doch euch schon wow war ich nur noch auf zwei reifen ich hoffe nicht ich bin wieder auf allen reifen Eine scheiße ein job dicke polizei fahr woanders lang polizei Wir putzen da ich hab noch zwei stunden ach steht zwei stunden bei mir mhm. dieser kleine Wichser wo bist denn du hin du bist von meiner map verschwunden ja wo stehe ich denn gerade da stehe ich du bist bei mir jetzt plötzlich sonst wie weit hinten ja weil ich mich auch, weil ich äh, zurücksetzen musste muss ich jetzt schon viele auf sich warten echt schlimm weil ich hätte mich auch na ich habe mich direkt auch abschleppen lassen können das, okay, so, das wäre schneller gewesen Jetzt muss ich ernsthaft auf mich warten, ist ja so slow.